Hallo Stefan, wie ist es auf der CeBIT? Hallo Kasti, total schön, aber auch total anstrengend. Ich würde nur sagen, es ist jetzt der das ist Bergfest heute. Und mir tun die ja. Füße weh und ich sabber die ganze Zeit schon, weil ich so viel spreche. Und ich bin erstaunt, wie viel ich eigentlich doch über Trubel gelernt habe, seit ich das letzte Mal dazu interviewt wurde und sagte, dass ich ja noch eine typo 3 Seite hätte, die ich mittlerweile nicht mehr habe. Ich habe komplett auf Tupel Kommt vorbei, es ist noch bis Sonntag, leider ist bis Samstag noch Zeit, irgendwie ähm, an zwei, drei, vier Ständen auf Dixie mit äh, Hallo zu sagen und tatsächlich auch die Profis und die Celebrities zu treffen. wir auf euch. Cool, also der Stand bei euch berummt, wirklich wie irre, habe ich gesehen. Hat viel Spaß gemacht, heute ist Weltfrauentag, gab es T-Shirts für, ist auch extrem geil. Dann, ja, vielen Dank für deine Arbeit und wir sehen uns am Drupelstand. Machen wir. jetzt.